Ja, bis jetzt haben wir natürlich nur positive äh, Erfahrungen gesammelt. Ähm, wir nutzen die Produkte überall, zu Hause, vor dem Spiel, in der Halle ähm, und wir sind sehr zufrieden damit. Ja, ich nutze den Stab. Weil er so praktisch äh, klein und leicht ist, kann ich den überall in die Tasche packen und deshalb auch überall nutzen. Genau, der Stab ist mein Lieblingsprodukt. Ich kann ihn überall nutzen und kann ihn auch ganz entspannt an fast allen Körperregionen zum Einsatz bringen.